Wir sind gerade im Kino, wir haben gerade nur den Foyer gesehen und wir gehen davon aus, hier ist noch mehr, hier ist alles eingerichtet, mit dabei mein Herzblatt, meine Freundin, meine Dame und ihr. Mal hinter den roten Vorhang schauen. Wir machen das jetzt gemeinsam. Oh. oh. Okay. Also ich habe mir das auch immer spektakulärer vorgestellt. Das ist ein bisschen täuscht mich das gerade. Na denn, das große Geheimnis wurde gelüftet. Wir wissen jetzt besser Bescheid. Also, eins muss ich ja sagen, es gefällt mir irgendwie hinter dem roten Vorhang. So, also ich würde sagen, hier mache ich meine Öffnungsszene. Nicht wundern, wenn das dann doppelt ist und mein kleiner Nervenausbruch kommt. Also, auf jeden Fall sage ich. Hey ho, wir sind heute gerade im Kino. Hinter mir ist der rote Vorhang. Es wurde wahrscheinlich auch das Tata genutzt. Wir wissen es nicht. Wir werden es erforschen. Wir bleiben im Ball. Mit dabei ist meine Freundin in der ersten Reihe von den Sitzplätzen. Tja. Hätte ich eine Rose, würde ich sie dir geben wollen. Oh, wie süß. Wie bei der Bachelor. Ja. Ich habe keine Ahnung, wann der Film Flamingstone rauskam. Auf jeden Fall ist es das Indiz, dass es 17, 18, 6, 17, 18 19 stillgelegt wurde. Hm. Ja, wir wollten eigentlich dieses Jahr ins Kino gehen. Wir waren dieses Jahr im Kino, du Knalltüte. Nochmal, zu Corona-Zeiten. Jetzt habe ich den Wunsch erfüllt, mein Schatz klappt. Also machen waren wir zu Corona-Zeiten im Kino. Nur mal so zur Info. Ich meine, zu so lockdown zeiten Ja, ja. Jetzt hätte ich mich schon ausgeredet. Tja. Ich will die Bahn noch sehen. Ich will die noch fotografieren. Ablichten. Was isst du jetzt eigentlich gerade wieder? Hm? Was isst du gerade wieder? Fisher-Friends-Cosher. Achso. uns einig, Das was wir jetzt gerade gesehen haben, dass der Chef wahrscheinlich das auch noch, das habe ich gedacht, hier ist er geboren, ähm, dass der Chef das Kino auch äh, als Wohneinheit benutzt hat. Na ja, Come oh. Sollten. Ja, ja. unten ist eine Zeitung von 2001. Dann haben wir einen Andersbund. Der späteste Film ist 2004. Oh. Schokobraune Süßigkeiten, 120 Minuten. Schon ja. Hier ist eine Frage, hat der Film für Führer in der Zeit, anstatt sich dem Film, sich einen anderen Film angeschaut? Was? ist der für vier? Der kam später raus. 2006. Der Weißen sei. flutscht und weg. Und weg. das sagt mir jetzt gerade gar nichts. Ich denke wie im Porno. Madagascar 2, die braucht keine Fernseher. Madagaskar das ist der in der kam 2000, zwischen 2010 und äh, 15 raus. Seht sich da ruhig so ungefähr 20. 2021. Ich löse es jetzt mal auf vom Filmmodus in einen einfachen Modus. Nee, Blödsinn. So, nee, noch Tja, wir haben uns jetzt gerade ein kleines Kino angeschaut, gemeinsam mit dem, mit der Frage, na gut, nochmal. Also, wir haben uns gerade ein kleines Kino angeschaut und die ganz große Frage, die sich jeder von uns gestellt hatte, was befindet sich hinter dem roten Vorhang, wir haben es gelöst. Also, ich würde sagen... Aus Dank abonnieren. Wenn es euch das Video gefallen hat, nochmal abonnieren. Und dann noch nochmal abonnieren. Und abonnieren, abonnieren, abonnieren, abonnieren weiterempfehlen. Und das ganz, ganz viele Abos da sind, dass wir uns ganz äh, in einer schönen, großen, gemütlichen Runde, gratis, kostenfrei und corona-frei treffen können. So. Schaut mal meine Freundin auf dem Kanal mit vorbei. Josie, Photography, 2K, Acting. Und ich sage erstmal, bye bye.